Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland zu einem souveränen Staat wurde. Sie erinnern sich, Deutschland war in Besatzungszonen aufgeteilt, die Bundesrepublik in die drei westlichen Besatzungszonen. Hinzu kam die sowjetische Zone und das Gleiche galt für Berlin. Nun geht es um die drei westlichen Zonen. Sie haben gehört, dass das äh, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, am 23. Mai 1949 in Kraft trat und damit äh, sicherten sich die Besatzungsmächte durch das, was äh, Besatzungsstatut genannt wurde, äh, bestimmte, eine bestimmte Oberhoheit über dieses Territorium der Bundesrepublik Deutschland und gestanden der neuen Bundesrepublik Deutschland letztendlich nur ein eingeschränktes Selbstverwaltungsrecht zu. Das Ganze zog sich von Mai 1949 bis 1955 und er streckte sich auf Felder wie Eingriffe in Grundrechte zum Beispiel oder Rechte in der Außen- und Sicherheitspolitik, die sich die ähm, Besatzungsmächte ähm, vorbehielten, Außenwirtschaftspolitik, Reparationsfragen, Dekatellisierung, Militärpolitik, Schutz der Besatzungsstreitkräfte. Äh, Sie müssen wissen, dass die drei Besatzungszonen im Westen Deutschlands äh, eben auch eine große Präsenz von Militär äh, ähm, hatte äh, aus diesen drei ähm, Staaten, die äh, das Besatzungsstatut äh, eben trugen. Und schließlich auch Änderungen des Grundgesetzes oder Zustimmung bei einfachen Gesetzen waren nur möglich, ähm, in Kooperation äh, mit mit den Besatzungsmächten. Das heißt, man kann hier mit einem amerikanischen Politikwissenschaftler James Rosenau von einem penetrierten System sprechen, ein Begriff, der später von dem deutschen Politikwissenschaftler Wolfram Hahnrieder übernommen wurde. Richtig souverän, könnte man sagen, wurde Deutschland erst mit dem Beitritt zur NATO, dem sogenannten Deutschlandvertrag, im Jahr 1955. Wobei sich hier auch die Besatzungsmächte noch drei wichtige Vorbehaltsrechte sicherten. Das bezog sich einmal auf den Status Berlins, zweitens auf den Notstand. Hier lernte man aus der Weimarer Verfassung und schließlich einen äh, Friedensvertrag. Volle Souveränität, muss man hinzufügen, erlangte die Bundesrepublik eigentlich erst durch den 2 plus 4 Vertrag im September 1990 und schließlich äh, durch den Beitritt der DDR zum Grundgesetz am 3. Oktober 1990.